Justi gibt es, weil wir der Jugend in der Schweiz ein besseres Bild geben über die sehr vielfältige Berufswelt. Um bei Justi gut reinzupassen, muss man einfach man selbst sein und wirklich Bock haben, Großes zu erreichen. In der Justi stehen die meisten junge Menschen, die sich mit viel Freude, Energie und Motivation für das Thema duale Berufsbildung einsetzen. Teams für bei ist ganz etwas anderes, ich habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Alle sind mega offen, man kann zusammen diskutieren und es macht einfach Spass. Der Perfect Match ist so wichtig, weil wenn man früh am richtigen Ort landet, in der richtigen Firma, im richtigen Team, kann das lebensverändernd sein. Justy.ch ist ein Lehrstellenportal. Bei uns finden die Jugendlichen passende Lehrstellen und das Ziel ist auch, dass die Lehrbetriebe passende Jugendliche finden. Die Lehr ist ein wichtiger Grundpfeiler für die berufliche Laufbahn und dort unterstützen wir mit justi.ch. Wenn du bei Justi schaffst, wirst du immer von allen Seiten unterstützt und auch der Chef hält dir immer den Rücken frei. Ich denke, Justi tickt vor allem mit jungen Leuten. Das ist eines der Erfolgsfaktoren, dass wir sehr nahe an der Zielgruppe sind. Auch unser Ziel ist, dass Lehrbetrieb und Schülerinnen und Schüler perfekt matchen. Bei Justi da wird man als der Mensch gesehen, der man ist und gewertschätzt und die Fähigkeiten, die du mitbringst, werden gesehen und immer gefördert. Also du hast hier alle Chancen, die du möchtest.